Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andi P. und ich will grüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi yeah, äh, Fallen Order. Mein Gott, Boom. Ich kann jetzt den ja machen. Ich kann Schub einsetzen und das werde ich so weit von ausnutzen und erstmal hier alles erkunden. Ne? Wir gehen jetzt erstmal hier gucken, weil es hier noch zu geben, weil noch zu holen gibt, weil noch zu erkunden gibt. Wir haben ein neues Ziel, das heißt Kaschik, aber dahin müssen. Als nächstes weiß ich noch nicht, ich will es auch nicht wissen. Ich würde das gerne selber herausfinden. Und ja, ich würde sagen, wir klappern erstmal einige Orte hier ab. Wahrscheinlich auf die ersten Planeten, damit ich sehen kann, was ich noch so alles holen kann. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So. mal den dahin. Da haben wir schon mal was. Guck mal, direkt was gefunden. ist Erfahrungspunkte noch so holen, damit ich vielleicht mal aufleveln kann und so. Da haben wir schon zwei Sachen gefunden. Silvanisches Eisen. Silvanisches Eisen. So, mit dem Schub kann ich jetzt... Sachen kaputt machen, das ist auch schon mal sehr gut, ne? und ich kann auch diese Kugeln durch die Gegend schleudern. Ne? Da kann man mal sehen, wenn ich wenigstens ein lebensdingen genau bekomme, dann wäre zum Beispiel nicht schlecht für die Zukunft. Das würde mir etwas Frust ersparen, und ja, wird es dadurch. In dem Raum noch irgendwas, bevor ich hier rausgehe, mal zum Scannen oder so. Gib mir 5: Gut, so erst einmal herunter. Du, das macht den Wächter da platt. Dreck aber auch eine reichweite ne? ja, super sind erstmal erledigen aber das muss ich auch noch kaputt machen aber ich weiß jetzt halt, wie ich die erledige ja danke Ja, danke, ja, super. Jetzt ist er verschwindet ich hab jetzt schon irgendwie geführt. Es würde ich mehr damit teilen. Ja, und ja, es geht wieder los. Weil man mich richtig ankotzt. Immer. Ey. Der Kampf geht irgendwie voll lange und dann kommt immer so ein, zwei Angriffe. Dich, dich und ich bin weg. Ey, du hast, du hast gar keinen Raum für irgendwelche Fehler, also gar keinen. Na gut, knöpfen wir uns den vor. wenn ja auch schon mal blöde der eine dieser Testwächter gegen den wir kämpfen mussten, der ist nicht normal geschafft. Der ist nicht noch mal wieder gekommen, aber hier der. So. Ich meine Macht wieder bekommen. So, jetzt noch mal einmal. Du bist weg. kommen na komm Boom, zack weg Alles klar. so jetzt du komm mal hier rein. Oh nein ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht dass die irgendwie außer bahn geraten können Hat reicht nicht? Na ja gut dann weiß ich nicht. Geht da runter, es Gibt eine Menge Wege hier. Wenn lang gehen kannst, glaube ich ne. da wird schon richtig sein. Wahrscheinlich da in der Mitte. ist ja noch irgendwo. So, geh da rein bitte. Okay. Ja, nicht so einfach sein. Ne? Ich glaube, ich habe auch einen zweiten Ball. Ne? Habe ich damit aktiviert? Das ein Gefühl, ich brauche noch einen zweiten Ball, den ich da irgendwie reinpacken kann. Kommt bestimmt wie da raus oder so. Ja, hey, kann ich habe so kaputt machen. Nee, ne? äh rechnet überhaupt auch. Und ey! das ist aufgegangen. Hm. Ähm. Wir haben ein bisschen Kletteraction Action. also wir kommen irgendwo hin. Ich habe irgendwas gehört. So, da ist jetzt zweite Ball, den ich gesucht habe. Äh. Aha, so, und dich immer da hoch. Ich will ich erstmal mal dagegen hauen, wenn das geht. Warum? Da mal noch ein Ball. So viele Bälle zum Spielen. Nein. Okay. So, was hier? Nach, Na, du bist hier. Okay. Das ist der jetzt da rausgekommen? Nein. Genau. Genau. Genau. Genau. Perfekt. So, nehme mit. Danke. Oh, warte mal sie sind wir da durch. Ballern. Passt nicht. Nee. hm Okay. Nehmen wir es mal da Gott. Weißt du, so für irgendwie so ein optionales Regel schon wieder ne? ah, okay? Ich sehe da unten, warte ja, machen wir halt erstmal für so, ich Kommt da wahrscheinlich sowieso noch nicht? Oh, nein, war nicht der Ball. <lacht> Dann bin ich blöd. Ehrlich, habe ich wieder im falschen Ball herausgeballert ja, und da passiert schon wieder so Nein, ich du, nein, ich du, Sag mal. ja, genau da wollte ich nicht. Nein, nicht du. War okay, so geht's es auch. Genauso hat statt geplant. Ne? Was habt ihr denn gedacht? Nein. Oh, den habe ich doch jetzt hier volle Möhre. So, bevor ich hier wieder irgendwas mache. Do. Wenn du jetzt da runter purzelst, ne? Geh da rein. Danke. Ist er da drinne? Das sind zwei. Oder? Nee, der ist gar nicht hier drin. Immer hey, vorher müsste irgendwie so weit in Real Life bauen. Ne? Nein, Gott. Alter. Was? wieder halt, Was ist hier, hier ist auch noch was. Ja, da. Ich dachte, ich spiele Star Wars und nicht Tomb Raider. Na, ich versuche mal, ob ich da oben hingehen kann. wahrscheinlich so sein, dass ich einen von diesen Bällen hier entfernen muss. ich da weiterkommen. Nee, außer ich krieg jetzt noch einen und jetzt geht auch noch runter. Ach nee, da ich bin blöd. So, ähm, da komme ich gar nicht hin. Oh. Ah. Ich habe keinen Ball mehr. Ich brauche noch einen Ball Wo kriege ich einen Ball her? Äh, nee, nicht hier lang. ich. Warte mal, hier waren noch welche, ne? Also hier ein Raum, aber den kriegt doch nicht dahin ne? ich muss einen von den wellen da entfernen um da weiter zu kommen welchen brauche ich denn nicht was brauchte ich denn bisher hier also ich nehme an ich muss jetzt nicht da hochklettern also entfernen wir mal den hier. Sind wir müssen jetzt hier überall durch die Gegend erstmal ballern ne ja ja okay da der ist schon da oben hingegangen hat okay ah, okay ich verstehe gott Ist aber überhaupt nicht nervig. Na! Pass auf, da ist wahrscheinlich sowieso nicht richtig, ne? Ich mache schon wieder komplizierter, als er eigentlich ist. Nein, fast. hat funktioniert so, pass auf. Also wie. Ups, Entschuldigung. Alter. Ich war richtig overkill hier gemacht mit den Rätseln. Boom. So. Nee, war nicht richtig hier. Alter. Okay, für was mache ich das hier alles? Das ist es hoffentlich alles wert? Ey. Haben wir noch einen Ball? Ähm oh hier. Okay. Was habe ich gerade aktiviert? Will einer vielleicht mal erklären? Okay. Ich kann irgendwie nur nach oben das also sagt mir nicht, das war der offizielle Weg nach draußen. Nee. Sie waren der ich der sagt, war schon wieder offiziell. Ja, was ich mache. Boah. Nee, ich dachte, er war jetzt hier voll, weiß nicht, weit optional. Und ich kriege jetzt irgendwie was voll Geiles. Oder nee. Aber da war noch eine Wand, wo ich irgendwie rumlaufen musste. Boah. Hier gehe ich jetzt aber nicht zurück. In anderen Tag nachgeholt. Kann noch nicht nach kashik ich glaube wir zum ersten planeten okay speicher mal hier kann ich die jetzt darunter schmeißen ich will die sort von darunter schmeißen Vor allem werde ich jetzt noch ein bisschen leveln hoffentlich dem Imperium den Weg bereitet? What? Einer da ja, bringt ihr noch nicht mal um. Komm schon. Idiot. Ah, komm schon. Ey. Jawohl, ich wusste es. Ja, aber er verballert jedes Mal Dingens, ey. Aua. Aua, Mann, nur eine Lücke finden. warum sterben wir nicht dadurch? Mhm. Ja, ich brauche dafür, glaube ich. Ja, warum sollte ich gegen euch alle mhm. kämpfen? Aber ah, ich habe ein seltsames Gefühl, wir treffen sich sehr fort aber warum konzentration kommt ihr ja nicht ein schon fast so aus Wir hatten einen eigenen kollegen von ihr erledigt gut mal aufzuschießen okay danke ist also immer noch einer alter auf also, der wird mich ja gleich treffen wenn ich mal kurz nicht hingucke ah! nein ey, das ist jetzt nicht wahr ja, oh, ich wusste das. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Hey, ist so billig. Dieses hp plus bringt mir doch gar nichts, ey. Ich bin aber nur mit zwei Schüssen hier weg. Alter. Allem da war ein Speicherpunkt, komm schon. Die Responder jetzt verlauf oder auch nicht. Danke. ist das? Ja, ganz langsam, wir an. Habe beinahe nicht getroffen. Ey. Noch eine Truhe. Ich könnte meinen, ich würde irgendwie einen Vorteil kommen, wenn ich irgendwie aus zehn Kilometer höher hier angeschossen komme. Aber nö. Was? Hey. was oh, die rakete ist nach oben gefahren Tschüss. einer wie oh. äh. komme ich denn jetzt sicher da oben hin nein ey sag mal Boah. Lass mich da runter. Ey, ich hab meine Hand nicht. Ah, äh. hatte du. Was ist das ey? Oh. Na, aufleveln wenigstens. Ich auflevel respawn die nicht, ne? So, ich hätte mir gern das hier. So ein alt ab, wenn er spindet oder seine Wandlauffähigkeit benutzt. was Mal du in einem Moment, bevor du einen Angriff nach den Kaiser nicht schon geschwungen hat, kann er seinen Spezial mit größerer Reichweite ausführen. Maximale Macht. Jetzt ein mehr macht wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockierenden Gegner, regeniert er, das ist auch nicht schlecht. aber gerne das hier, lieber. nee das hier. Mehr Heilung heilen, äh, ja, ja, mehr Heilung, mehr Heilung wieder bekommen. ja so, ich habe so eine so eine Kiste gesehen, die wollen es doch einen guten Plan, oder? Dass ich überhaupt hinkomme, ja na, auch hier. schaffen wir es ja noch zurück aufs Schiff. Aber ich habe so Gefühl. Hier sind irgendwie voll viele. Oh Gott, hindernisse ist ja noch in meinem Weg. Und so langsam glaube ich, dass es keinen Fallschaden gibt. was mal hier noch mal, mal kurz da rein. ich nicht mehr erinnern, was hier nochmal war. Aber wenn er irgendwas zum Schieben ist, dann wäre ja schon mal gut. Nö, okay. War schon immer wieder Jetzt war gute Frage, war schon über hier oder bin ich blöd? Kann ich hier rüber? Und irgendwie so Luft aus dem Boden. Oh Gott. Okay. Na gut, dann. Oh Gott, oh Gottchen noch heute bis zum schiff zurückkommen aber jemand Mann, da wird nicht so einfach da ne? ja, kommen wir war noch ein typ Wer, Der macht mir jetzt so viele probleme vielleicht responder er ja noch gar nicht wenn ich glück habe ich kann einfach Oh, ich habe gar nicht als zwei gedrückt. Hm. Ne? Schade. wertlosen hat hätte auch ich sein können mit der keramik mit der zerbrochenen äh, ja danke äh. das ist wie diese rutsche von mario 64 ja und nun okay. Gott. was Ja, okay, irgendwie haben wir hat geschafft und da war wahrscheinlich sogar da machen mussten, Speichern. Ich dachte, wir sind fertig auf dem Planeten, warum? Und finde ich hier noch ein neues Gebiet oder so. ja nicht yep. ich bleib kurz ähm okay. Abkürzung? weil so ein Schalter dingen? Hmm sie Hm. komisch aus. Jetzt ja. War ach und jetzt muss ich wieder wird schon gern sehen was da unten ist da war nichts mehr und da war echt nichts mehr ne ich jetzt hier wieder umsonst runter Also mal aber Ich schaffe das jetzt hier nicht mehr. Ich habe das irgendwie nur beim ersten Mal. Oder so. so, diesmal schon mal halt da ohne geglitsche. Oh Gott. Äh, Warum geht dann nach links? Nach rechts? Okay. Ja, ist hier überhaupt noch irgendwas? Dafür ist irgendwie gar nichts, weil ich muss ja zurück nach Dings ja zu meinem Schiff kommt. ich hier noch alles finde ja. Also, du bist voll übelst stark, aber ist ja alles hier in diesem Spiel so stark jetzt auch nicht. da wollte ich mal schub einsetzen und nicht funktioniert natürlich Du bist, du bist jetzt tot. Der Klang der Zerstörung. Ja, das hinterlasse ich so auf meinen Reisen. Ja da war noch irgendwann am Boden genau. dann ist natürlich wie. Ich Okay, warte mal, ja, wenn das nicht ein Lebensab ist, ne? dann können sie mal eins von dem Winken lassen. Wieder nur so. Offizier crane oh, Ich bin so kurz vorm Level ab. Mann, da komme ich nicht rüber, glaube ich. Abkürzung freigeschaltet. So, ich hätte gerne noch ein Level ab ne? jetzt mal richtig schön. Oh, da ist noch was. Aber oh, da sind Gegner. Seht doch schon? Mach mal halt so. Wir uns heilen, hauen die kaputt, Level auf, Speichern. Ja. Okay. Oh, das hat nicht gereicht, ist klar. Ah. Immer kommt mir irgendwann im Weg, ne? Immer ist irgendwas. Neuer Poncho-Mantel halten. Ne, den tun wir mal. nächstes Mal, obwohl nächstes Mal vergesse ich da wahrscheinlich wieder der ja ne gut geil danke und das wie ist wieder da geil aber bloß ich hatte ich noch mal gegen ich kämpfe da kämpfen wir mit raketen wir fahren gegen die mich keinen Punkt erhalten, wenn wir schon mal hier sind. Was hier noch? einer was Ah! war Verschwendung. Alles nach Plan gelaufen. Oh nein. So. Leute mit von hauen nicht andere Leute. Ja, wo dann ich jetzt wenn ich da eingehe oh, Warte. Aber oh, warte mal, ich habe so einen habe so einen Verdacht. Ja, auch nicht. Tschüss. Kam ich von hier? Gott. Wo bin ich hier? Wo land ich hier? Wer bist du hin? Hallo? Nein, das wollte ich nicht machen. Ah. Ich wollte den an wie Aber ich hatte schon Fertigkeitspunkt bekommen, ne Glaube ich. Von daher gut. Da können wir den Rest hier von in der nächsten Folge, ne? Wo ich sagen, dann sage ich mal, erst mal level wir auf. sind ihr alles optional? Wäre schon ganz schön krass, ne? So, Gott sei Dank habe ich noch einen Fähigkeitspunkt, ne? Ja, so, ich würde sagen, macht Tumayen, ne? Ja, gut. Aber ja, ich sagen, in der nächsten Folge konnten wir die Eis Ja, ein bisschen weiter ne? und sehen, mal was hier noch auf uns wartet. Ne? In dem Sinne sage ich danke Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde den Kanal sehr weit helfen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.